So, moin Leute, heute ist Bradis hier und ich spiele <lacht> ja gegen Bradda. Keine Ahnung, wie es da dazu gekommen ist, aber der hat schau kann, ich habe Jackie und los geht's. Ja, ich habe fast gewonnen, aber leider hat er nicht einmal gewonnen und das zweite Mal und tatsächlich war er noch so frech, dass er noch am Ende des Battles noch ein Brutality gemacht hat. Das verzeihen wir ihm nicht. Deswegen gehe ich ein bisschen vorwärts und zeige euch, dass ich ihn auch ein bisschen viel disrespektiert habe. <lacht> okay, wir geben ihm Mercy. Und ich habe schon verkackt. Und nochmal. Und wir haben Crushing Blow. Und nochmal. <lacht> so schnell ist die Sache, erledigt. Wenn ihr wollt, ganze Video sehen, wie wir gekämpft haben, Daumen hoch.